Du möchtest deine erste Siedlung bei Golden mit Evil erstellen, hast aber keine Ahnung vom Genre und Rimworld ist ja auch kein Begriff? Kein Problem. Ich hole dich ab, ja, wir schauen zusammen rein. Für die Tutorial beginnen wir ein neues Spiel. Und da siehst du auch schon die erste Auswahl, die du treffen musst, und zwar, wie möchtest du überhaupt spielen? Ja, da gibt es erstmal drei verschiedene Arten, ähm, wie das Spiel, ja... Aktionen für dich startet. Das bedeutet Aktionen wie, es kommt ein Siedler vorbei oder es kommen Banditen vorbei und wollen dich überfallen. Und das kannst du hier ein bisschen einstellen, ja. Standard, da kommen ab und zu dann so ein paar Events. Ähm, lässt sich aber ganz gut regeln eigentlich. Ähm, bei friedlich kommen keine feindlichen Angriffe. Du kannst also ganz fröhlich dahin bauen oder halt überleben. Und da kommen sehr viele feindliche Übergriffe vor. Du kannst dann auch noch den Schwierigkeitsgrad, also wie viele Personen dich dann angreifen und ähm, wie stark die auch dann sind, ausgerüstet und sowas, kannst du bei Schwierigkeit auch noch auswählen. Die Startbedingungen, du kannst aus drei Stück auswählen. Es gibt einmal ein neues Leben, einsamer Wolf und du kannst auch noch selber auswählen ein Szenario äh, hinzufügen. Das würde ich dir am Anfang aber nicht raten. Das solltest du nachher machen, wenn du dann ein bisschen Ahnung vom Spiel hast. Oder wenn du halt einfach besondere Einstellungen haben möchtest, kannst du es dann hier machen. Ja, Sonst ähm, hast du halt hier die Möglichkeit, nochmal das Spiel ein bisschen zu verschärfen. Denn ein neues Leben, da startest du dann mit drei Leuten. Und ähm, ist halt, wie es da steht, auch schon für Spieler geeignet, die zum ersten Mal spielen. Das würde ich dir auch empfehlen. Sonst kannst du auch noch einsamer so Wolf spielen. Da ist es dann so, dass du wirklich nur mit einem Siedler startest, was dann sehr schwer ist. Denn wir werden gleich sehen, dass du sehr viele Skills bedienen musst. Und das kannst du mit einem fast gar nicht machen. Ich habe jetzt hier ein neues Leben ausgewählt. Und wir schauen nochmal weiter, was uns das Spiel als nächstes abfragt. Hier kannst du deinen Siedlungsname ähm, eingeben. Ich mache jetzt mal hier die Valley of Games rein. Und du kannst auch direkt schon dein Wappen ändern, so wie du es möchtest, ja. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, da kann man sich durchklicken, das ist kein Problem. Man kann sich auch den Kartentyp auswählen, einmal Tal, Berghang und Berg. Das gibt einfach nur an, wie flach das Gelände ist und welche Rohstoffe man auch da zur Verfügung hat. Beim Berg gibt es mehr Rohstoffe, wie man hier sieht, an Gold, Eisen und Silber und im Tal ist es dann eher ähm, fruchtbarer Boden und Leben. Ähm, da müsst ihr euch ein bisschen entscheiden, worauf ihr da Bock habt, ja, ob ihr äh, wirklich viele Erze haben wollt oder halt ja, auf ähm, Nahrung überleben gehen wollt. Ich würde euch am Anfang ähm, den Berghang empfehlen, weil der eine gute Mischung aus beiden ist. Zudem kann man beim Berghang auch noch ähm, gut verteidigen, da man da ein paar erhöhte Positionen hat, wo man auch dann ein paar schöne Türme aufbauen kann. Der Startwert ist interessant, denn hier könnt ihr das, den Seed auswählen. Das gibt es mehrere Spiele von Minecraft bekannt. Der Seed gibt an, wie der Zufallsgenerator diese Welt jetzt generiert. Ja, wenn ihr den Code weitergibt an eure Freunde, dann können die ungefähr die gleiche Karte oder sogar die gleiche Karte auswählen. Im folgenden Bildschirm habt ihr eine Übersicht über eure Siedler, mit denen ihr anfangt. Ja, bei einsamer Wolf ihr jetzt nur einen. Jetzt haben wir drei zur Auswahl und die sind komplett random gestaltet. Ähm, es ist so, dass die Werte und die Sternchen auch alles random ist. Also sobald ihr einmal auf Randomisieren klickt, ja, wird hier alles neu generiert. Und jetzt wird es interessant, ähm, weil jetzt müsst ihr schauen, dass eure Gruppenfertigkeiten ungefähr alle bedient werden. Die Werte müssen nicht hoch sein, aber ihr solltet so ein paar Sachen aufpassen, ähm, dass ihr da auf jeden Fall was drin habt. Ja? Denn ähm, am Anfang ist es sehr, sehr, sehr, sehr gut, wenn ihr gewisse Fertigkeiten mitbringt, ja, dass eure Gruppe gewisse Fertigkeiten haben oder sogar doppelt belegen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Ähm, es ist besonders wichtig, dass ihr sowas wie. Bau- oder Bergbau eine Figur relativ hoch habt, ja. weil ihr werdet viel bauen müssen und auch viel abbauen müssen. Ähm, Medizin solltet ihr am besten von zwei Siedlern bedienen, denn wenn einer verletzt ist, der gerade Medizin sehr hoch hat, dann kann er nicht mehr geheilt werden. Deswegen würde ich euch raten, Medizin mindestens bei zwei Leuten hoch zu haben. Und ich würde euch empfehlen, den Meisterschützen ähm, hoch zu machen. Also eine Figur mit über zehn oder Sternchen oder Doppelsternchen dabei. Am besten in Kombination, denn ähm, so könnt ihr euch mit Fernkampfwaffen am besten verteidigen. Sachen wie Schmieden wird dann später im ähm, Spiel noch sehr wichtig werden. Ähm, und auch sowas ähm, wie Zimmerhandwerk, Kochkunst auch sehr wichtig. Da solltet ihr viele P Punkte reinbringen und Intellekt, wenn ihr schnell forschen wollt. Ähm, der Rest ähm, der ist ein bisschen zu vernachlässigen. den müsst ihr nicht ganz so hoch haben. Aber das sind alles so Sachen, da müsst ihr darauf aufpassen. Als nächstes die Vorteile. Schaut euch die an, ob ihr mit den Charakteren leben wollt. Ja? Wie zum Beispiel Beleibte. Das bedeutet, dass ähm, diese Person halt ein bisschen fülliger ist und deswegen Appetit was höher hat und Bewegungstempo ein bisschen runter und die Verzehrdauer ist halt was geringer. Ähm, ihr müsst überlegen, ob ihr mit diesen, ja, ich sag mal Vorteile und Nachteile, ob ihr mit diesen klarkommt. Ja? Sympathische ist zum Beispiel eine ganz gute Sache, Stimmungsvorgabe ist plus 10%, Tempo der Stimmungsengung minus 5 und ähm, ja, Schlafverholungstempo minus 5, Schlafmangeltempo plus 5. Ja, muss man sich überlegen, ob man, ob man ähm, damit klarkommt. Ja? Ähm, ich sag mal so, die Fähigkeiten oder Vor- und Nachteile sind meistens nicht so ausschlaggebend. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die ein richtiger Nachteil sein können. Die solltet ihr dann nicht haben. Religiöse Ausrichtung ähm, könnt ihr auch noch relativ vernachlässigen. Macht jetzt nicht so viel aus. Und Alter, Gewicht und Größe ist eigentlich noch alles im Normalbereich. Ähm, solltet ihr natürlich gucken, dass ihr vom Alter her geringer bleibt, ähm, weil die Leute einfach dann ein bisschen fähiger sind noch. So, und wenn ihr diesen Charakter jetzt habt, ähm, könnt ihr auch die anderen noch durchgehen und ihr solltet halt schauen, dass ihr ungefähr alle so, ja, auf einer Linie habt, ähm, ungefähr alles gleich verteilt habt. Na, so wie hier jetzt zum Beispiel, hier sind vielleicht die, ähm, die Sternchen ähm, nicht ganz so gut ähm, verteilt. Es ist so, dass ihr bei zwei Sternchen viermal so viele Erfahrungspunkte bekommt, wenn die Tätigkeit ausgeübt wird und bei einem Sternchen sind es zweieinhalb mal so viel EP. Das darf man nicht vernachlässigen. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Fähigkeit ähm, haben, die sehr gering ist, zum Beispiel auf zwei oder drei. Aber mit zwei Sternchen könnt ihr die dann sehr, sehr, sehr schnell aufbauen, diese Fertigkeit. Das solltet ihr im Hinterkopf haben. Ja? Und so solltet ihr dann eine gute Gruppen- und Fertigkeitsmischung haben. Wenn ihr dann eure perfekte Gruppe zusammen habt, ja, könnt ihr natürlich noch ein paar Namen vergeben und ähm, euch noch ein paar Sachen durchlesen dazu, macht vielleicht auch ganz viel Spaß, ähm, haben sich sehr viel, viel, sehr viel Mühe gegeben, die Entwickler hier was Lustiges mit reinzubringen auch. Wenn ihr dann weiter klickt, habt ihr eine Zusammenfassung, ähm, wie ihr das Spiel starten werdet, ja mit euren Siedlern, welcher Spielmodus äh, ihr ausgewählt habt und auch welches Gebiet. Und ihr könnt wählen, ob ihr das Tutorial ein- oder ausblenden wollt. Ich würde euch empfehlen, lasst das Tutorial an, denn immer wieder, wenn was Neues aufkommt, könnt ihr direkt schauen, was müsst ihr jetzt machen, um dieses Feature auch zu erleben. Eine kleine Geschichte erzählt dann noch, wie es zu eurem neuen Leben gekommen ist. Finde ich auch cool gemacht. Als allererstes, wenn ihr ein Spiel startet, haut ihr auf die Leertaste, okay? denn dann ist die Zeit angehalten und ihr könnt euch selber dann die Zeit nehmen, alles einmal anzuschauen. Es bietet sich aber auch an, einen großen freien Platz zu nehmen und da eure Siedlung aufzubauen und dann alle Ressourcen drumherum so langsam abzugreifen. Ich würde jetzt auch schon direkt hier starten. Ich habe jetzt gar nicht so viel rumgeguckt, aber hier sieht es sehr üppig aus. Ja, Das ist bei diesem Spiel auch typisch, dass der Anfangsplatz, der erste Platz schon sehr gut ausgestattet ist. Ihr habt dort Bären, ihr habt schon was Heu, ihr habt viele Bäume drumherum ein paar Erze. Hier sieht es gut aus, hier würde ich mich auch direkt niederlassen. Das war's mit dem Einstieg. Ihr könnt jetzt hier anfangen zu spielen. Schaut eure Siedlung auf, baut die ersten Häuser, schaut, wie ihr klarkommt und in den nächsten Guides werde ich euch dann noch zeigen, wie ihr am besten eure Häuser aufbaut und was ihr zum Beispiel mit den Sachen hier oben macht, Tätigkeiten, Terminplan, Verwalten, Forschen, Religion und so weiter und so weiter. Wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt von diesem Spiel, dann gebt mir noch ein Abo. Dann werdet ihr darüber informiert. Ich werde demnächst noch ein paar machen dafür. Und wenn ihr noch ein paar lustige Videos oder Zusammenschnitte sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und Glocke an, so ein Gedöns, ne? wie man das halt so macht. Dankeschön, Leute. Tschüss.